Live on Air. Ich habe heute die Ehre, mit euch über das Thema Videomarken zu sprechen. Hallo zusammen, Dennis Koral, mein Name. Ich bin hier mit meinen beiden Kollegen. Ihr könnt es vielleicht lesen, hier steht den Videoblogger-Kollegen. Einmal haben wir hier den Oliver Schirmer und den Thomas Hinze. Hallo Jungs, wie geht's euch? Hi, alles bestens. Alles Besten. Bei mir auch, alles, alles fit. Ich freue mich auf das Hangout. Ja, wie, wie kann man, wie kann man, was kann man auch anderes sagen, ne? wenn man wie der Thomas da schön in Brasilien sitzt, bei was weiß ich, wie viel Grad, ja, und wir hier zu Hause sitzen. 31 und, äh, heute. 31, ja. Wunderbar, schön, schön. Ja, wir haben uns heute mal ein bisschen zusammengefunden. Wenn es im Moment ein bisschen laut ist, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt oder ob man es hören kann. Meine Tochter, die spielt nämlich da hinten noch da rum. <lacht> ja, also lasst euch nicht irritieren, sie wird gleich noch belustigt, aber äh, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf das Wesentliche, auf das Thema Videomarketing. Und ja, das ist etwas, was wir alle drei ja mittlerweile recht erfolgreich nutzen und wo wir heute einfach mal ja, mit den mit euch einfach mal ein paar. Dinge darüber besprechen wollen, warum Videomarketing wirklich so wichtig ist. Wir tauschen ein paar Erfahrungen aus und ähm, geben euch dann ja, im Laufe dieses Hangouts einfach ein paar Tipps, wie ihr Videomarketing für euch einsetzen kann, könnt, unabhängig davon, in welchem Business ihr auch seid. Und Wir haben ja alle, wir haben ja alle den Titel Videoblogger. Wir sind ja alle Blogger und Blogging ist ja eine Strategie. Ich sage den Leuten immer eins. Wenn du keinen Blog hast, bist du ein digitaler Obdachloser. Ja, kannst du gerne aufschreiben. Ein digitaler Obdachloser, wenn du keinen Blog hast, ähm, ist einfach so, weil wenn du online kein Zuhause hast, keine, kein, kein, kein Präsenz hast, wo alles zusammenläuft, wo du dich präsentieren kannst, äh, ja, dann bist du einfach obdachlos. Und ich sehe so viele digitale Obdachlose hier in Deutschland noch rumschwirren, ähm, dass unsere Mission ist, das natürlich auch zu ändern und ähm, in Verbindung mit Video. Ist er noch da, der Dennis? Die Kann, kannst du denn sehen, Thomas? Ja, das ist stock gerade. Ja. Gut. Ich weiß nicht, wie. Was auf, dann ja, machen wir erstmal so okay. weiter, bis er, bis er wieder da ist. Machen wir erstmal weiter. Ja. Um online mehr Leads zu generieren. Dennis, kannst du uns hören? Weil du bist weg. Okay. Pass auf, Olli, dann, dann machen wir erstmal kurz weiter. Ich sehe jetzt gerade, er ist auch gerade aus der Leitung geflogen. Kein Problem. Also, wir, wir können ja dort auch äh, starten. Wir haben auch ein bisschen was zu erzählen zum Video-Marketing. Jetzt ist er wieder da. Warte mal kurz. Ja, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Also hören tun wir dich, sehen nicht. <lacht> Hört ihr mich? Ja. Jetzt sind wir da. Könnt ihr mich hören? Ja, irgendwie. hau Haut das nicht in den nach Köln nicht ganz so zu stecken. Dann ist also, Irgendwas ist mit deiner, mit deiner Internetleitung wahrscheinlich nicht ganz wichtig. Ja, dann also, soll ich da wegfahren. Ja, wir machen einfach weiter, Olli. Ja, ähm, ja. Lass, uns, lass uns mal am besten einsteigen, ähm, wa warum, warum wir angefangen haben mit, mit Videos drehen, ja, mit Video-Marketing. Und vielleicht kann ich da ganz kurz. Ja, Thomas, da bin ich wieder. Hey, da ist er. Da war. Ich kann ja ganz kurz mal erzählen, warum ich angefangen habe mit Video-Marketing und der Grund eigentlich dafür war, war Dennis Koray, ja. ich, ich habe damals, 2011 war das, habe ich, hab ich Dennis im, im Internet gefunden und ähm, habe ja, sein, sein YouTube-Kanal gefunden, ja. habe ein Interview mit ihm gesehen und hab dann einfach äh, dort coole Informationen bekommen über über Video per Video, ja. Das war damals für mich völliges Neuland, ja. Und ich habe halt gesehen, wie der wie der Dennis äh, dort äh, ja, sich eine Präsenz aufgebaut hat, einen Bekanntheitsgrad aufgebaut hat mit Video, und äh, da habe ich mir gedacht, ich, ich muss das auch machen. ja. Dennis, ich ich erzähle gerade wie ich wie ich dazu gekommen bin, mit Videos anzufangen und habe gesagt, dass du der Grund dafür warst, äh, weil ich dich damals dort bei YouTube okay. entdeckt habe. Und äh, Dennis hat halt immer kommuniziert, hey Leute, äh, äh, baut, baut Videos mit ein in euer Marketing. Ja? Und dann habe ich halt angefangen mit, mit Video-Marketing. Ja? Und äh, die ersten Erfahrungen, ja, die, die, das erste Mal vor der Kamera, weiß ich noch ganz genau, da das, das Video habe ich an, an Dennis geschickt, das war mein erstes Video, was ich so von mir selber aufgenommen habe. Und das war gar nicht so einfach. Ja. Das hat äh, ein bisschen Überwindung gekostet, ja. hat jede Menge Zeit gekostet. Ich äh, habe mich natürlich ordentlich äh, angezogen, Hemd angezogen ja, und wollte das perfekt machen. Ähm, und habe da wirklich ewig viel gebraucht. Das Video war eine Minute lang. Ich wollte bloß mal kurz Hallo sagen, mich vorstellen und habe da wirklich ich weiß nicht, ein, zwei Stunden gebraucht, immer wieder von vorne angefangen und habe das aber irgendwie dann hingekriegt und dann hat das so angefangen, ja, und Oliver, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie hast du mit, mit Video angefangen, warum hast du damit angefangen? Ja, also es, wir hatten den gleichen Ursprung, Thomas, bei mir war es auch der Dennis. <lacht> okay. ja, schön, schön eine Inspiration zu sein. <lacht> <lacht> ja, war, ähm war also die Parallelen sind äh, erstaunlich. Also bei mir war es eigentlich ganz genau so. Ich habe auch angefangen ähm, durch den Dennis. Ich habe damals, ähm, den, also der Dennis ähm, beobachtet ja immer, was er so macht. Und ähm, Dennis hat halt immer in seinen Blogartikeln halt Videos auch mit drin gehabt. Und ich fand es ähm, einfach ja eine ne, ne tolle Sache, weil ich konnte mich immer. Ähm, ja, der, der der Blogartikel hatte für mich einfach irgendwo eine andere, ich konnte da eine andere Verbindung zu aufbauen einfach. Ja, weil ich hatte dann ein Bild zu der Person, die den Blogartikel geschrieben hat und Dennis hat dann immer noch so zwei, drei kleine Punkte mit angerissen und fand ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte und wir haben es dann halt immer unterhalten und ähm, dann hat, äh, Dennis, du hast glaube ich auch zu mir gesagt, dass du viel Traffic über über YouTube bekommst und das war dann alles so Punkte, wo ich dann gesagt habe, hey, muss ich auch probieren und dann ging es mir wie dir, Thomas. Ich habe dann auch angefangen. Mein erstes Video war für eine Landingpage und ja, habe dann auch schön Kamera aufgebaut und alles und ähm, ja, geguckt, dass ich ein tolles Hemd an habe und so und habe dann, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Versuche gebraucht, bis ich das Video dann ähm, quasi online gestellt habe. Ja, war eine war eine spannende Geschichte. Aber sowas so war ähnlich wie bei dir, Thomas. Wenn, wenn, wenn ihr beide eure Geschichte erzählt, dann möchte ich auch mal erzählen, wie ich zum Videomarken gekommen bin. Und das ist etwas. Ich finde es toll, dass ich euch dazu inspiriert habe, das auch zu machen. Und ich kann mich also an deinen, deine Landingpage, Oliver, kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, deine Videos waren schon von Anfang relativ gut. Ich weiß nicht, wie oft du sie gemacht hast, ja. Aber beim Thomas kann ich mich noch ganz genau daran erinnern an sein erstes Video. Er hat leise gesprochen. Es war, es war das war in unserer letzten Firma, Thomas, und das ist unglaublich, wenn man jetzt einfach diese Verwandlung sieht, wie, wie natürlich du auf den Videos bist, oder der Olli auch, in so einem Hangout zu sprechen, und das ist einfach nur durch die Praxis gekommen, weil ihr es umgesetzt habt, weil ihr es gemacht habt, aber äh, auch ich, als ich mit Videos angefangen habe, ja, es war eine, also es, war, es war schlimm, es war schlimm, und heute, wenn die Leute denken, ach, du kannst, du, du, du bist ja ein Profi, ja, heute nehme ich meine, meine Kamera in die Hand, warm mache ein Video und fertig, und ähm, früher war ich genauso, ich wollte es perfekt machen. Und mein erstes Video, das habe ich damals gemacht in Australien. Und ich habe auch mit dem Thema Videomarking angefangen, weil ich, ja, ich war auf der Suche nach einem zusätzlichen Einkommen über das Internet. Und nach, wo, als ich angefangen habe nach bestimmten Firmen, nach bestimmten Begriffen zu suchen, kam immer wieder eine Person, das war damals in Australien, zu, äh, zum Vorschein. Und ich habe dann ein paar Videos von ihm gesehen und dachte mir, Mann, das ist ja, der erscheint immer wieder. Und dann habe ich den angerufen, weil ich halt mit ihm sprechen wollte und das war für mich kein Fremder mehr. Ja? Ich dachte, ich kenne den und so weiter. Das war ein ganz normales Gefühl, als ob ich einen Kollegen anrufe. Und da hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Und da habe ich für mich entschieden, hey, Du musst dich auch so positionieren, weil das ist doch wie du wie du arbeiten willst. Du willst ja mit Leuten arbeiten, die das Gefühl haben, dich zu kennen. Und da ist mir die Power von Video das erste Mal bewusst geworden. Ich bin natürlich bei ihm dann auch gestartet im Business, war zwar nicht sehr erfolgreich, aber es hat für mich einfach diesen diesen Schalter umgelegt. Und meine ersten Videos, die habe ich gemacht. Wie oft habe ich das allererste Video aufgenommen? Ich habe irgendwo noch alte Videos. Die irgendwann werde ich die mal auch veröffentlichen. Ja, die sind jetzt alle auf meinem YouTube-Kanal, auch privat. Ja, aber Videos so von 2006, 2007 habe ich noch. Und wenn ihr die seht, dann denkt ihr auch, Leute, Dennis, hör bloß auf mit dem Thema Videomarketing ja, und so habe ich angefangen, aber ich habe einfach nicht aufgehört, weil ich weiß, Übung macht den Meister und das ist etwas, diesen, diesen Prozess des Besserwerdens, den kann man weder im Bloggen noch im Videomarketing überspringen, da gibt es keine Abkürzung, ja. in diesem Fall gibt es keine Abkürzung zum Erfolg, die einzige Abkürzung zum Erfolg ist die Frequenz der Videos, die du machst zu erhöhen, da wird der Thomas gleich noch ein bisschen drüber sprechen, über Video Challenges und so weiter und so fort, aber ich sage euch, eins, ja, irgendwann muss man einmal mit diesem Thema anfangen, weil es einfach einen Unterschied in eurem Business machen wird, wenn ihr ja auf, äh, auf einem Video auch zu sehen seid. Ich habe da, hab da diese Woche auch eine, eine, eine coole Erfahrung gemacht beziehungsweise das mal gesehen, so ein bisschen meine Entwicklung auch. Ähm, ich habe meine, meine alten Blogartikel übertragen in meinen neuen Blog, ja. Und da sind halt welche bei von ja von Anfang 2013, ja, wo ich so angefangen habe. Und ich habe mir mal ein paar angeguckt und ich, ich hatte echt das, das Kribbeln im, im Finger, das zu löschen, ja, weil es weil es mir persönlich ein bisschen peinlich war, ja. Aber äh, das, das Gute ist, ich, ich ziehe halt mit diesen Videos immer noch Besucher an, ja, zu verschiedenen Themen. Und man man ist halt einfach, was ich jetzt halt auch so in den, in den letzten Jahren beziehungsweise so in den letzten zwei Jahren gelernt hat man ist immer so ein bisschen selbstkritisch auch ähm, sich gegenüber ja sich selber gegenüber äh, andere sehen das halt immer so ein bisschen anders ja es ist immer so der der einzige der einzige der weiß dass du gerade startest bist eigentlich nur du selber ja und äh, das, das andere schätzen das einfach ein bisschen anders ein und ich glaube dass äh, dass vielleicht jetzt jemand der zuschaut und vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht hat Video zu drehen und einfach da so ein paar Hemmungen hatte und deshalb das nicht gemacht hatte Videos gedreht hat, dass es einfach, ähm, ja, der, der Fakt ist, dass man selber nicht ähm, sich damit identif identifizieren kann zum Anfang, ja, aber man muss einfach wissen, andere sehen das halt immer von außen ein bisschen anders und deshalb... Wie Dennis schon sagt, es führt kein Weg dran vorbei, ja, man muss es machen. Man startet mit dem ersten Video, das das ist alles andere als perfekt, ja, denn das zweite, das zehnte nach nach 30 Videos ist man schon ein bisschen sicherer, ja, lacht vielleicht schon über das erste und dann entwickelt sich das so, ja, und ich habe das heute auch so, ja, ich äh, ich äh, wenn ich irgendeine Idee habe im Kopf, ja, und, und dann nehme ich mein Handy, ja, sagt, mach, mach ein kurzes Video und äh, ja, dann, dann läuft das alles, ja. Und umso sicherer man einfach auch wird, umso umso weniger denkt man darüber nach, was man jetzt sagen will. Ja, ich hatte früher immer das das Problem. Ich, ich habe darüber, während ich das Video gemacht habe, habe ich darüber nachgedacht und bin dann total aus dem, Kom aus dem Konzept gekommen. Tag, Pause, wieder von vorne angefangen, ja. Und das das äh, das legt sich einfach mit der Zeit umso sicherer man da wird, ja, und dann macht es halt einfach auch Spaß und es hat wirklich einen Rieseneffekt, ja, und ich, äh, ich verstehe bis heute nicht, warum einige Marketer das wissen, aber es immer noch nicht anwenden, ja. Das Video-Marketing. Ja, ja, da ist äh noch ein Punkt, Thomas, auf den ich mal ganz kurz zu sprechen kommen möchte. Es ist, äh, wo ich mich auch noch sehr gut daran erinnern kann, als ich mit video Videomarketing angefangen habe, äh, ich hatte immer das Gefühl, die Videos perfekt machen zu müssen. Also, so wie der Oliver das gesagt hatte, sein Ein-Minuten-Video oder du für das Ein-Minuten-Video hat man ein bis zwei Stunden gebraucht. Man hat es 20, 30 mal eingesprochen, also wirklich, ich habe es 20 mal ungelogen oder mehr das gleiche Video gedreht, ich habe mir das aufgeschrieben, äh, wie genau ich es sagen will und das hatte sich dann so abgelesen, äh, angehört und so weiter und so fort und ich wollte einfach immer perfekt sein und das ist etwas, was heute überhaupt gar nicht mehr sein muss, ja? wenn ich mich verhasple im Video, was hätte ich damals gemacht? aufgehört, neu gemacht. Heute bleibt das einfach drin, warum? Es macht dich authentisch. Wenn du stotterst, wenn du dich, oder wenn du ein Popel hast, du holst dir so ein Popel aus der Nase, <lacht> das ist das Schönste, ja? aber hey, lass es drin, es macht dich natürlich. Da habe ich letztens eine coole Story gehört von jemandem, äh, mit dem ich zusammenarbeite, die sagt auch, ich habe ein Video gemacht und ähm, heute ist mir es egal, ich habe mir in dem Video unbewusst, die war so im Flow drin, erzählt ihre Story und so weiter und so fort und hat sich dann, weil sie so im Flow drin war, hat sie angefangen in der Nase zu popeln und hat das gar nicht mitbekommen, dass sie es gemacht hat, während sie dieses Video aufgenommen hat und später kamen dann die Kommentare auf Facebook auch unter ihrem Video. Hey, der Popel hat der Popel gut geschmeckt oder irgendwie so. Ich glaube, die hatten <lacht> ja auch gegessen und so. Und das, das ist ihr gar nicht bewusst gewesen und sie hat das auch nicht rausgeschnitten später, weil sie gerade aufgrund dieser Geschichte auch ein sehr gutes Feedback oder lustiges Feedback bekommen hat, weil es einfach es ist authentisch. Und wenn du Fehler im Video machst, hey Du bist, wie du bist. Und das ist ja das, dass du so Leute anziehst, die auch Fehler haben. Und, aber da ist aber jetzt noch ein zweiter Punkt. Also der erste Punkt für mich war es, immer perfekt sein zu müssen. Du musst es nicht. Sei nur du selbst. Sei natürlich Probier dir vorzustellen, dass du mit einem Freund redest, der auf der anderen Seite ist. Aber ein zweiter Punkt war für mich, auch das war eigentlich so der größere Punkt, ich weiß nicht, wie es euch beiden da gegangen ist, ich war zwar selbstständig, aber ich habe damals, als ich angefangen habe äh, mit Videos, habe ich noch nicht so viel verdient, dass ich davon leben konnte. Das hat ein paar Jahre gedauert bei mir. Der eine oder andere kennt ja meine Story. Ich hatte am Anfang die Angst, ähm, was mache ich denn, wenn dieses ganze wenn dieses ganze Internetmarking, Networkmarking einfach nicht funktioniert und dann sind überall meine Videos online. Ich weiß nicht, ist, ist das eine für euch auch so gegangen, die, die Angst, was denken andere darüber, was ist denn vielleicht was, wenn ein zukünftiger Arbeitgeber sowas sieht, ähm, bin ich da alleine oder war es bei euch auch so? Nee, also absolut, die, das sind Gedanken, die hat man, die, die sind im Hintergrund, ja. Bei, bei mir bei mir eher eher weniger also ich, ich habe da auch schon dran gedacht was was zum Anfang auch gerade was denken andere Leute jetzt vielleicht auch Freunde ja ich habe auch ich habe ich, ich weiß äh, zum Beispiel die Freundin von meinem besten Kumpel die hat mich gegoogelt hat meine Videos meine Business Videos gefunden ja die wusste alles über mich als ich die, die das erste Mal gesehen habe da, da war ich schon ein bisschen perplex ja als sie mir das erzählt hat aber äh, letztendlich ist es halt so ich, ich denke einfach wenn man da auch die Entscheidung getroffen hat, sich ein Business aufzubauen, egal jetzt in welchem Bereich, Internetmarketing, Marketing, dann ja, dann steht man dazu und ja, das ist halt auch wieder so ein Entwicklungsprozess. Zum Anfang vielleicht noch nicht, da hat man solche Gedanken, aber ab einem gewissen Punkt ist einem das egal, was andere darüber denken, beziehungsweise sollte es einem egal sein. Und dann macht man das einfach, ja. Das ist ja, so. das, Du sprichst dann was Richtiges an. Du sagst, du hast eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist, das ist auch der entscheidende Punkt, dass du bewusst entschieden hast, hey, ich ziehe das jetzt durch. Ich, ich wage diesen Schritt äh, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich sag mal mit Webseiten, mit dem Blog. Das ist immer äh, natürlich steht man in der Öffentlichkeit, aber mit einem Video wird man natürlich ganz anders wahrgenommen. Und das war auch für mich dann irgendwann die Entscheidung. Ich sagte, hey, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Das ist es, was ich tun möchte. Und es ist mir egal, wenn andere mich auslachen oder was auch immer, was auch bei mir passiert ist, wo die Leute gesagt haben, ja, guck dir Dennis an, sein Internetding. <lacht> ja, der lass dir mal machen. Ne? Ähm, der kommt schon wieder zurück zu uns in die Jobwelt und so, bla bla, ne? Und das sind halt dann äh, solche Kommentare, die man vielleicht am Anfang, je nachdem wo man steht, sich auch mal ein bisschen gefallen lassen muss, aber, du hast es richtig gesagt, diese Entscheidung, die triffst du für dich selber, die trifft jeder für sich selber. Wenn das dein Weg ist, ja, dann, dann hast du diese Entscheidung getroffen und dann geht's los. Ja, Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach diese Angst auch zu überwinden, ich mach das jetzt wirklich, weil ich wusste, wenn meine Videos einmal draußen sind, die kriegst du eigentlich fast gar nicht mal aus dem Internet weg. Und das ist ja ein riesen, riesen Vorteil in dem, was wir tun. Ne? <lacht> ja klar. Das, das ist halt ein riesen Vorteil, den ich auch sehe. Diese, du machst ein Video, ja, und dann das machst du einmal. Du, du, vielleicht kostet sich das ein bisschen Zeit, Energie, ja, Überwindung, aber dann hast du es draußen, ja, dann hast du es äh, aufgenommen, kannst es verbreiten und du wirst halt immer wieder gefunden, ja, und das schafft dir einfach ein bisschen Zeit. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel, ich habe jetzt auf meinem YouTube-Kanal habe ich, ähm, ich glaube 300, 315 oder 320 Videos draußen, ja, ich habe mich äh, hunderte Male dupliziert, ja, überall, 24 Stunden am Tag, äh, kann jemand mich sehen, meine Informationen bekommen, ja, obwohl ich gar nicht online bin, ja. Vielleicht bin ich gerade im Urlaub oder verbringe Zeit ich mit meiner Familie. Auch, ja, auch das, ja. Und, und das ist das Gute, ja. Und äh, in meinem Fall ist es jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, ich habe jetzt pro Monat fast 5000 Aufrufe, ja. Und ähm, ob, ob ja, ob ich jetzt äh, was mache oder nicht, also das sind 5000 Aufrufe, wo Leute meine Informationen bekommen, ja, und da werden halt äh, Entscheidungen getroffen, ja, der eine sagt, okay, ich möchte mehr erfahren, der andere sagt vielleicht, ich kaufe sofort das Produkt, der andere sagt, ich er äh, kontaktiert mich jetzt, ja, und das ist äh, für mich ein riesiger Vorteil, den man einfach vor Augen haben muss, und äh, der das alleine schon, äh, ich würde sofort, wenn ich nur das wüsste, würde ich sofort mein Video wieder ne meine Handy nehmen und ein Video drehen, ja. Ja, Olli, sprich du. Komm. Ja, nee, das, das ist ein interessanter Punkt, was du, was du ansprichst. Also ich habe ja ungefähr so die Hälfte von den Videos wie, wie, wie du, Thomas. Und ich habe jetzt einfach mal so geguckt, ähm, auch diese Woche, weil mich das interessiert hat, und habe jetzt einfach mal gesehen, dass ähm, ich, also dieses Jahr im Schnitt pro Tag, ja, also jetzt hat, äh, Samstag, Sonntag, mit drin, schauen sich 50 Leute am Tag irgendein Video von mir an. ja. Das heißt, irgendjemand bekommt Input, ähm, weiß, wer Oliver Schirmer ist und, und, und. Und ähm, wenn ich mal überlege, wie früher war es schon gut, wenn du fünf äh, Leuten am Tag dein Geschäft hast zeigen können Ja. und heute sehen quasi 50 Leute am Tag irgendeinen Inhalt von dir und da sieht man eigentlich schon ähm, diese, diese Duplikation, die da einfach stattfindet. Ja. Und das ist, äh, wie gesagt, einmal gemacht, die Arbeit wird einmal gemacht. und äh, ja, und es vervielfältigt sich einfach. Und das ist eine das, tolle das ist ein Geschichte. Schöner Punkt, Olli, dass, dass, dass, dass du vervielfältigst dich, aber das ist was wollte was ich sagen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Im Network Marketing hat man ja auch oft mit dem Thema Ablehnung zu tun. Ja? Und seit ich Videos mache, habe ich keine Ablehnung mehr. <lacht> Warum? Weil, weil, meine Videos bekommen die Ablehnung. Im, in, in, das funktioniert ganz einfach. Wenn ich, äh, wenn jemand dem nicht gefällt, was ich sage, klickt er mich weg oder hinterlässt einen negativen Kommentar. Hey, <lacht> ist wieder egal. Aber ich muss mich nicht am Telefon mit Leuten rumschlagen, die sagen, ja. ist das ein Schneepaarsystem? <lacht> Ja, oder, oder sonst irgendeinen äh, Schaum verzapfen. Und das ist etwas, äh, was, was ich auch jedem empfehlen kann. Hey, Videos, mach Videos und du hast weniger Ablehnung, ganz klar. Ja, aber das ist, das ist auch ein, ein, ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich habe ähm, vor kurzem ähm, habe ich irgendwo gelesen, Umfrage Apothekengrundschaum. Das hat, hat jetzt gar nichts mit Network Marketing zu tun, sondern da ging es einfach darum, wir haben die Leute gefragt, also Frauen gefragt, was für Männertypen sie interessant finden. Und ähm, dann war es halt eben so, dass 80 der Frauen gesagt hat, oh, sie finden Männer mit grauen Schläfen, also mit, mit, mit grauen Haaren an den Schläfen, äh, sexy. Und jetzt Dennis für dich: 40 der Frauen finden genau Männer mit äh, mit lichtem Haar ganz sexy. Ey, was für Licht Aber was heißt Männer? das? Was heißt die? das gerade zu dem Thema Ablehnung? Ja, es gibt das, das ist jetzt kein Problem, was so die, die die Branche betrifft, ja, sondern das ist ein Problem, was wir überall sehen, ja. Nur ähm, der Unterschied ist einfach der, in, in, im Vertrieb oder so sprechen wir halt oft nicht die Leute an, die, die, ähm, die uns quasi sexy finden, sage ich mal, sondern die, wir sprechen alle an. Ja? Und dann kommen halt Kinder eins zustande. Und gerade über den Blog oder über Video hast du halt die Möglichkeit, dass zum Schluss du wirklich nur noch mit Menschen sprichst, die auch an dir Interesse haben, die dich als Person schätzen, die die Videos von dir gesehen haben, die sagen, ja, der, der ist von seiner Art her so, wie, wie ich mir das vorstelle. Ja? Und dann ist das natürlich ein schönes Arbeiten, weil du halt mit Menschen am Telefon sprichst. Das heißt nicht, dass jeder einsteigt ja, bei dir im Geschäft oder so, aber das ist einfach eine andere Art von Gesprächen, da sind interessierte Menschen dran und es ist ein schöneres und entspannteres Arbeiten. Die, vielleicht mal ein Thema, was wir mal kurz ansprechen sollen, was, was mir am Anfang auch ein bisschen, ich sag mal, nicht Kopfschmerzen bereitet hat, aber wo ich drüber nachgedacht habe, ist, was brauche ich denn für ein Equipment, muss ich jetzt extra dafür Geld ausgeben und so weiter und so fort. Thomas, wie, wie machst du denn das mit deinen Videos? Ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich habe mein Smartphone, Ja, das ist sogar, das ist jetzt schon über zwei Jahre alt, ich habe das noch nicht getauscht. Äh, ein LG, ganz, ganz einfach, ganz simpel, damit mache ich die Mehrheit meiner Videos, einfach so, ohne Kameramann, ich halte das so, ja. Die Webcam, eine Webcam kann man nutzen, ja, damit mache ich viele Videos und das war es eigentlich schon, ja, und äh, gerade auch im Network Marketing, auch, ich empfehle es ja auch meinen Partnern weiter, hey, äh, mach Videos, zeig dich ein bisschen, ja, äh, verbreite über Video deine Story, äh, das muss halt einfach sein, ja, und, und jeder hat ein Smartphone heutzutage schon fast, jeder hat irgendwie eine Webcam, und äh, ja, es, es ist klar, wenn man jetzt, jetzt ein bisschen professioneller betreiben will, äh, vielleicht kann man sich da noch mal eine gute Kamera holen, ein Stativ, dass man das ein bisschen professioneller machen will. Aber zum Anfang, ja, reicht das wirklich aus, die, die einfachen Sachen und ähm, auch zum Thema Hintergrund, mich, mich hat jemand auch ein Partner neulich gefragt, was ich, ich, ich was, wo soll ich meine Videos machen, ja, ich habe keine weiße Wand oder so. Ich habe gesagt, es mach dir darüber keinen Kopf, ja, ich äh, gehe raus in die Natur, Dennis, ich sehe das ja auch bei dir, wenn du mal spazieren gehst mit deiner Tochter, machst du mal ein kurzes Video, also ja. es gibt Möglichkeiten, wo man das machen kann und das ist halt nicht wirklich so entscheidend, der Hintergrund, glaube ich, also ich glaube, du, du, du, du sagst es jetzt, ich mache Videos oft in der Natur, das kann ich auch jedem empfehlen, den Hintergrund, den ihr habt, der macht in eurem Video schon einen Unterschied. Es ist für den Menschen einfach interessanter zu sehen, wenn sich irgendwas im Hintergrund bewegt. Wenn du am Strand bist oder du stehst an der Straße, wo im Hintergrund irgendwas passiert, die Videos kriegen in der Regel ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als wenn man jetzt einfach hier so hier, von einem statischen Hintergrund sitzen und äh, deswegen mache ich auch so gerne Videos draußen, weil es einfach ansprechender ist für die Leute und man äh, ich ist in meinem Alltag einfach unterbringen kann. Also oft ist es so, dass ich einfach ähm, meine da, früher bin ich rausgegangen, um extra Videos zu machen. Heute habe ich die Zeit nicht mehr dafür, weil ich habe eine Tochter, ich habe noch andere Sachen zu tun. Wenn ich ins Fitnessstudio fahre, nehme ich die Kamera, setze die vorne in das Stativ rein, mache ein kurzes Video auf dem Weg ins Studio oder wenn ich mit meiner Tochter spazieren kann, kurz Kamera rausnehmen, beim Spaziergang das machen. Also in meinem Alltag ist das integriert. Und du hast es richtig gesagt, ich brauche keine Technik, du machst es mit dem Smartphone und das ist etwas, was, was, was man auch jederzeit machen kann. Das muss man üben, dass man ja die, die Kamera einfach mal rausholen kann, aber das ist etwas, was halt mit der Zeit kommt. Ne? Aber auf jeden Fall würde ich dir immer vorschlagen, lieber ein Video draußen zu machen, wo halt ein bisschen was zu sehen ist, als es zu Hause vor einer weißen Wand oder von einem Hintergrund. Also es gibt keine Ausrede, dass das Equipment nicht da ist. Äh, um jetzt äh, Video, Marketing, Video Marketing zu betreiben. Vielleicht können wir mal ganz kurz einen ganz kurzen Tipp geben, wie man wie man jetzt so die, die, die Hemmschwelle überwinden kann. Ja? Ich, äh, ich, ich will ein ganz kurzes Beispiel geben, auch von einem anderen Bloggerkollegen, ja, der, der hat auch eine, der hat eine Video Challenge für sich gemacht, ja. Der, ist, der lebt, glaube ich, auf Canaria oder Gran Canaria in Spanien da irgendwie und der hat einfach mal in ich glaube das waren in, in sieben Tagen hat er sich die Challenge genommen äh, 30 Videos zu machen ja und das ist schon das ist schon ordentlich ja und äh, der hat dann halt auch angefangen aber ich äh, ich habe den so beobachtet bei Facebook ja wie er das gemacht hat Und man hat auch gemerkt zum Anfang war er total unsicher ja der hatte gute Informationen aber konnte das noch nicht so in den ersten paar Videos kommunizieren, ja, und das wurde dann immer, immer besser, ja, nach fünf Videos, nach dem ersten Tag, nach dem zweiten Tag, der ist immer sicherer geworden, hat mehr Spaß daran gehabt, und das war richtig cool, also richtig fesselnd für mich, ich habe das äh, wirklich verfolgt und äh, habe da gute Informationen bekommen, und der hat für Sicherheit einfach entschieden, okay, er macht so eine Challenge, ja, und wenn du jetzt vielleicht noch da einfach darüber nachdenkst, ja, vielleicht ist Videomarketing auch für mein Business interessant, um meine Themen äh, zu vermarkten, um mich mit den Leuten zu verbinden, um mich ein bisschen zu zeigen, würde ich dir auch einfach empfehlen, eine, eine Challenge zu machen, vielleicht äh, 10, 20 Tage, dass du jeden Tag ein Video machst, ja, und äh, ein bisschen einen Schlag aus deinem Leben erzählst, äh, ein bisschen was über deine Produkte erzählst, ja, dass du da ein bisschen erstmal einen Start findest, aber ja, letztendlich, wie wir schon gesagt haben, man muss, man muss einfach starten. Man muss das erste Video machen, das zweite Video machen, das dritte Video machen und dann, dann kommt man so in diesen Flow rein ja? und dann läuft Aber das einfach. Da, ja. da sagst du auch was, was diese Challenge angeht. Das ist ja auch etwas, was wir bei uns mitnutzen, wenn es um das Thema Blogging geht. Also was ich den Leuten, meinen neuen Kollegen, die mit mir jetzt im Blog starten, mitgebe, ist sagen, hey, mach eine 21-Tage-Challenge. Wenn du anfängst, blogge 21 Tage jeden Tag. Im Optimalfall machst du auch ein ganz kurzes Video dazu. Ja, Warum 21 Tage? Ganz einfach. Weil wenn man 21 Tage etwas macht, dann wird es zu Gewohnheit. Ja, Und das ist ja etwas, was wir wollen, dass du dich langfristig positionierst, langfristig im Internet gefunden wirst. Und du kannst es nur machen, wenn du eine Gewohnheit entwickelt hast, wenn du regelmäßig etwas tust. Und ähm, viele, viele denken auch, ja, über was soll ich denn groß reden? Wenn man zum Beispiel jetzt einen Blog schreibt, äh, über ein bestimmtes Thema, sage ich den Leuten immer, hey, mach doch einfach ein ganz kurzes Einführungsvideo, sagst du, hey, Dennis hier, äh, wollte mich kurz melden, in meinem heutigen Blogartikel geht es um das Thema X und Z, ich möchte dir sagen, wie du dies, das und jenes lösen kannst, welche Probleme auftreten und für Infos, ja, lese einfach meinen Blogartikel. Also einfach ein kurzes Video machen, um deinen Blogartikel anzukündigen. Ja, auch das ist eine Strategie, die ich immer wieder einsetze, einfach, weil ich meinen Blog als Content habe und mein Video als Content habe und das muss man verstehen, eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn es um dieses Thema Videomarketing und Blogging geht. Blogging, ich habe es gesagt, ich sage es wieder, ohne Blog bist du ein digitaler Obdachloser ja, und Videomarketing wird dich nach vorne boosten. Der Unterschied zwischen diesen beiden Dingern ist nur der, wenn du mit einem Blog startest dann kann es unter Umständen eine Zeit lang dauern, bis deine Beiträge bei Google gelistet werden. Das kann mal ein paar Monate dauern, manchmal auch in Wochen. Der große Vorteil bei YouTube Videomarketing ist der, dass du teilweise Rankings innerhalb von Tagen erzielen kannst, wo du auf der ersten Seite bist. Und das ist einfach der Unterschied zwischen Blogging und Videomarketing. Videomarketing ist schneller als Blogging. Aber wenn du diese Kombination nimmst, diese beiden Welten zusammenführst, das Video auf deinem Blog einbindest, darüber schreibst, dann hast du nicht nur schnelle Ergebnisse, sondern du hast auch eine zweite Art von Content, eine höhere Chance gefunden zu werden. Und das habe ich da, das sehe ich immer wieder bei mir selbst. Ich habe zum Beispiel für einen Suchbegriff, da bin ich auf der ersten Seite sechsmal, von zehn Einträgen bin ich sechs da, dreimal mit Videos und dreimal mit einem Blogartikel. Ja, und das ist etwas, so kannst du, wenn du das beides kombinierst, gerade mit dem Video Marketing, kannst du, wenn du in einer Nische arbeitest mit Longtail Keywords, also dich wirklich auf ein, auf ein gutes Schlüsselwort, ein Keyword konzentrierst, das sehr schnell dominieren. Warum? Google liebt Videos. Wir haben ja nicht umsonst YouTube gekauft, ne? <lacht> ja, klar. Ich, ich merke das auch, ich merke das auch. Ich, ich, ich mache das ja auch. Ich, ich habe einen Blog, ich, ich mache Videos bei YouTube, ja. Und eins von Bein, Bein wird immer gefunden, ja. Du hast schon richtig gesagt, mit dem Blog dauert das manchmal ein bisschen länger, ja. Aber ich, ich habe auch ein paar Keywords, ja, ein paar Themen, mit denen ich dort gelistet bin. Da ist ein Video, ja, dann ist, dann ist auf, der, auf der ersten Seite noch mein Blogartikel. Also irgendwie wird man da gefunden und zieht dann damit natürlich die Besucher an, ja. Ich habe nochmal einen ganz kurzen Tipp für für für Networker, die jetzt zum Beispiel auch Webinare anbieten, ja. Das ist ja das ist ja jetzt immer häufiger, dass dass die Firmen auch Webinare anbieten. Ich sehe immer viel in den sozialen Netzwerken, dass dort halt einfach der Link gepostet wird, ey, heute Abend Webinar, ja. Es ist einfach schlau und es wird einfach viel, viel besser äh, funktionieren, wenn du ein ganz kurzes Video machst, ja, zum Beispiel 30 Sekunden, sagst, hey, äh, hier ist Thomas, äh, äh, heute Abend findet ein cooles Webinar statt, es geht um das und das Thema, sei einfach dabei, ja, und so, so kannst du die Leute wirklich nochmal einfach ein bisschen anders abholen, du, du stichst aus der Masse raus, einfach schon durch den Fakt, dass du das Video dort postest, und äh, das... Das habe ich auch gemerkt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, das funktioniert einfach viel, viel besser als jetzt einfach äh, 19 Uhr Webinar, sei dabei, ja. Das äh, darauf reagieren die Leute nicht mehr, ja? Das macht jeder und du musst einfach, wenn du, wenn du ja ein bisschen anders sein willst, ja, und ein bisschen schneller auch vorankommen willst, musst du einfach aus der Masse rausstechen und das Video einfach ein geniales Tool, ja, in Kombination mit dem Blog, weil das halt auch noch nicht viele machen zumindest hier im deutschsprachigen Raum, und da sollte man sich das wirklich überlegen, ob man die zwei Dinge doch wirklich für sein Business nimmt, ja, und da kann man wirklich, es ist egal, in, welchen, in welcher Firma du bist, welches Thema du vermarktest, welches Produkt du vermarktest, es äh, spielt keine Rolle, das funktioniert für, für, für, alle, für alle Bereiche, ja. Ja. Aber du, du sagst es aus der Masse hervorstellen. Lass uns doch mal ein bisschen da in, in ein paar speziellere Tipps noch reingehen. Ähm, natürlich ein Video zu machen ist äh, äh, draußen, ich persönlich finde es schöner draußen zu machen. Bei den meisten ist es auch so. Aber worauf muss man denn achten, äh, wenn man ein Video erstellt? Was ist wichtig? Der Titel, äh, was mache ich in der Beschreibung, was für Schlüsselwörter? Äh, wo, worauf muss man denn da achten? Vielleicht mal für ein paar neue, die jetzt damit anfangen, dass man da ein paar Tipps Ich... Ähm ich kann einfach mal so ein paar Stichworte zum, zum Inhalt sagen, wie man das aufbauen sollte. Äh, zum Anfang, ja, da muss man natürlich äh, die, die Aufmerksamkeit erregen. Ja? Und äh, da kann man, da kann man, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Wenn man das zum Beispiel draußen schon macht, ja, dann, dann hat man schon gleich so ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, von, den, von den Zuschauern. Ja, die sehen gleich, oh, okay, da ist jetzt, ja, du bist draußen in der Natur, da bewegt sich was. Ja, das ist schon mal so, so eine visuelle. Ähm, ja, Aufmerksamkeit, das, Visuelle Stimulation. Ja, genau, dass du die gleich ein bisschen fesselst. Du kannst das aber auch äh, verbal machen, ja. Stell irgendeine Frage, das bringt die Leute ein bisschen aus dem Konzept, ja, weil man, man muss sich vorstellen, äh, so viel Information prasseln ein, äh, die Leute haben YouTube offen, Facebook, dann bei Skype macht es laufen, ding, ding, ding, ja. Und dass die Leute einfach, ähm, ja, an dein, an dein Thema, an dein Video ein bisschen fesselst. Ja? Und das kann wirklich ein bisschen verrückt sein, ähm, dass die einfach denken, habe ich das jetzt gerade wirklich gehört oder so, ja. Ähm, das ist schon mal ein Tipp, dass du erstmal das Erste, was du machen musst, die Aufmerksamkeit fesseln, ja. Und dann kannst du natürlich dein Thema anbringen, ja äh, kannst dein, dein, deine Sachen kommunizieren. Äh, ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss ist auch nochmal ein sogenannter Call to Action, ja ein, ein Handlungsaufruf, dass du halt genau sagst, was derjenige machen soll, ja. Soll er dir einen Like geben, soll er dein dein Video kommentieren, soll er vielleicht auf eine Webseite klicken, auf eine Landingpage klicken. Also du musst das wirklich kommunizieren, ja, und äh, wirklich auch als Aufforderung, ja, also nicht als als Frage, könntest du bitte, sondern sag, hey, hey, pass auf, äh, heute Abend ist Webinar, trag dich jetzt hier unten ein und äh, dann bekommst du den Webinar-Link zum Beispiel, ja. Ähm, das sind so meine Tipps jetzt einfach inhaltlich, wie du das so ein bisschen strukturieren kannst. Also ähm, die Aufmerksamkeit an dich ziehen, dann dein Thema kommunizieren und zum Schluss halt ein, ein Call to Action, einen Handlungsaufruf, dass du genau sagst, dass du die Leute im Prinzip leitest, was sie jetzt machen sollen. Das sind so meine Erfahrungen. Also ein paar technische Sachen, die ich vielleicht noch ein bisschen anmerken möchte. Wenn du jetzt beginnst, damit Videos zu machen, Du willst natürlich aus der Masse herausstechen. Das heißt, das Wichtigste bei deinem Video sind zwei Dinge. Zum einen ist es der Titel und zum anderen ist es natürlich die, die Schlüsselwörtler. Das heißt, wenn, wenn du einen Titel schreibst, genauso beim Blogging, auch wenn du einen Blog schreibst oder ein Video machst, was ist, was ist der Sinn deines Titels? Der Sinn ist, dass jemand draufklickt, sich das Video ansieht oder halt den Blogartikel liest. Das heißt, dein Titel muss schon irgendwie Neugier, Neugier wecken. Oder er muss äh, schockieren. Oder er muss einfach nur aus der Masse der anderen hervorstechen. Das ist, das ist etwas, was ich immer wieder sehe. Leute machen viele tolle Videos und äh, die Titel sind einfach total langweilig und nichts sagen. Da würde ich persönlich gar nicht drauf Und da solltest du dir einfach ein paar Gedanken machen. Wenn du einen, äh, einen äh, guten Titel hast, wird das auch die Anzahl der Besucher natürlich dementsprechend erhöhen. Ja? Und gerade bei YouTube, YouTube ist ja so die Nummer 1 Plattform, das allererste, was du machst in der Beschreibung von deinem Video, in allerersten Satz ist ein Link, zu deiner Homepage mit HTTP vorne. Warum? Weil das ein klickbarer Link wird, ohne dass jemand dann ähm, unter dem Video noch auf irgendetwas klicken muss, um das Feld größer zu machen. Das heißt, wenn du direkt mit dem Link anfängst und dann zum Beispiel möchtest im Video in deinem Handlungsaufruf, dass jemand auf deine Facebook-Seite geht oder auf deine Landingpage geht oder irgendetwas macht, kannst du sagen, hey, klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und da muss man nichts groß machen, da kann man einfach runterscrollen und draufklicken und das funktioniert. Ja? Und äh, dann natürlich sind auch die Schlüsselwörter wichtig, das ist ein Thema, dass du natürlich genau guckst, dass, dass du Schlüsselwörter auch suchst, erstmal für die du ranken willst, aber die auch zu deinem Video passen. Ja, Da sehe ich immer wieder Leute, die probieren für irgendwas welche Themen zu ranken, machen einen Titel, machen einen, ähm, die Schlüsselwörter dazu und dann ist das Video, geht's irgendwie, geht das irgendwie am Thema vorbei. Und was passiert dann? Die Leute klicken sehr, sehr schnell weg. Und das sind solche Sachen, die YouTube natürlich auch analysiert. YouTube guckt nach, wie lange bleibt jemand auf dem Video, wie lange guckt er sich das an, welche weiteren Videos werden danach angeklickt und äh, entsprechend der Verhalten der Nutzer werden deine Videos auch gerankt. Also, du solltest nicht probieren, äh, dein Video zu ranken für Begriffe oder für Sachen, die in deinem Video nicht vorkommen. ja. Und das sind einfach so ein paar Tipps, auf die du achten musst und ähm, dann einfach mal loslegen kannst. Vielleicht noch ein paar Hinweise von dir, Olli. Hast du noch was zum Zuliebe? Äh, ja, ja, im Prinzip alles gesagt, was ich in letzter Zeit gerne noch mache, weil ich gesehen habe, dass es bei mir ähm, ganz gut funktioniert ist, ähm, also ich schreibe mir in der Regel, außer wenn ich jetzt kurz einen Blogartikel anreiße oder so, das mache ich aus dem Städte. Wenn es aber jetzt ein Video wird, was was etwas länger gehen soll, was eine Anleitung sein soll für irgendein bestimmtes Thema, schreibe ich mir halt immer ein Skript, ein kleines, zumindest mit Stichwörtern. Und dieses Skript, das kommt dann unterhalb von der Beschreibung im Video noch dazu. Ähm, Habe ich einfach festgestellt, dass die Videos dann ähm, ja einfach äh, schneller gute Ergebnisse erzielen, also gute Rankings erzielen. Ja, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, am Anfang habe ich es immer noch so gemacht, dass ich einfach den Link zum, ähm, zu meiner Landingpage oder zum Blogartikel gemacht habe. Mittlerweile äh, mache ich noch einen, einen, einen Teil von dem, äh, vom, vom Text mit unten drunter in die Beschreibung, dass einfach der Leser äh, bzw. der Zuschauer dann schnell sieht, um was geht's in dem Video und ähm, versteckt dort drin natürlich dann eben auch noch meine Keywords, ja, also die ich recherchiert habe und um die es halt im Video geht. Das ist nur noch so als Anmerkung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also wenn man da nochmal ein bisschen in dieses Thema weiter einsteigt, da gibt es noch ein paar tiefergehende Strategien, wie man die Beschreibung richtig nutzt, aber du machst es ganz richtig da, dass du nochmal vielleicht so eine kurze Synapsis, einfach so einen kurzen Erläuterung gibst, worum es in dem Video geht, da kann man, wenn man einen Blogartikel zugeschrieben hat, einfach einen Teil da zum Beispiel mit raus, rauskopieren und dabei in der Beschreibung reinsetzen, spielt auf jeden Fall auch fürs Ranking eine Rolle. Aber viel, viel wichtiger ist halt erstmal, wie sich hier mit den mit den Feinheiten zu beschäftigen ist halt, wie gesagt, dass man einfach, wie man es vorhin schon angesprochen habe, erstmal anfängt überhaupt ähm, Videos zu machen, weil es ist, wie, wie du es vorhin sagst, es gibt so viele Keywords, wenn du die wenn du die recherchierst, da gibt es teilweise gar keine Videos zu. Ja, und ähm, dann ist es auch dementsprechend gar nicht so wichtig, ob die Beschreibung jetzt hat, ob da Text mit drin ist oder nicht mit drin ist, sondern wenn du zu dem Thema ein Video machst, dann hast du ein gutes Ranking, ja, und das, ähm, wie gesagt, das Beginn ist eigentlich der, der, der Schlüssel. Also, wie gesagt, erstmal anfangen, ja, Videos machen und dann ähm, verfeinern. Ich, ich habe noch einen technischen Tipp, äh, der vielleicht ganz hilfreich ist, das, das habe ich auch mal gehört. Wenn du jetzt wirklich ähm, dein Video auf ein spezielles Keyword ausrichtest, dann solltest du das Keyword auch äh, aussprechen gleich zum Anfang in den ich glaube in den ersten 10 15 Sekunden ja also äh, wirklich so sprechen weil YouTube hat irgendwie so eine, so eine Transkription ja die die äh, die Schlüsseln, die Wörter die du sprichst auf ja und äh, das ist halt auch ein Ranking Faktor also wenn du jetzt wirklich weiter gehst in dieses Thema und willst wie so ein Keyword ja, dein Video ranken, dann spreche das Keyword einfach zum Anfang aus, ja, und äh, du, dann hast du halt einfach wieder einen Faktor abgedeckt, der halt auch fürs Ranking äh, wichtig ist. Ja, da sieht man ja. auch sehr viele Parallelen zum Thema Blogging, weil im Blogging ist das auch so, dass man in den ersten beiden Sätzen nochmal sein Keyword, das Schlüsselwort, für den man seinen Blogartikel optimiert, nochmal reinschreiben soll und da sieht man einfach die Parallelen von einem Blog und von, von, von YouTube und ich sag mal, die es ist wirklich eine absolute Killer-Kombination. Und der Thomas, der Olli und auch ich, wir, wir nutzen das alle. In, gemeinsam in einer äh, Kombination, die wir jedem, der hier zuschaut, natürlich einfach beibringen können, ja. Und äh, man, man, man darf da auch nicht einfach äh, sagen, ja, ist das nicht alles viel zu kompliziert, ja. Man, äh, man, man muss einfach mal anfangen. Und wir habt, ihr habt hier äh, mit uns äh, Leute an der Seite, wir, unter, wir unterstützen jeden bei der Einrichtung, bei den Videos und so weiter und so fort und wir machen natürlich auch regelmäßige Hangouts zu verschiedenen Themen. Genau. So, haben wir, noch, haben wir noch irgendwie was so zum Ende? Also ich würde sagen, so den, den Großteil hätten wir schon mal besprochen, oder? Ja, absolut. Ich würde auch sagen, also wenn da jemand noch speziellere Fragen hat, dann soll er uns einfach äh, kontaktieren. Wir sind überall zu finden, YouTube, ja, einfach mal googeln auch oder Facebook, äh, ja, und dann können wir da gerne auch weiterhelfen. Ja, also, mehr Infos äh, gibt es einfach in der, in der Beschreibung natürlich unterhalb von diesem Video. Ja, da findet ihr alle weiteren Infos. Und ähm, ich würde einfach mal sagen: ähm, beginnt heute noch mit diesem Thema. Ja, wartet nicht länger, weil jeder Tag ist äh, ja, ein verlorener Tag. Und ich muss mich selber auch mal so ein bisschen an der Nase dann äh, packen und in den Arsch treten, weil ich bin auch nicht immer da. Äh, ich sag mal so in dem Thema, dass ich sie immer regelmäßig mache. Ja? Ich schreibe fünf Blogartikel pro Woche, aber ich mache noch keine fünf Videos pro Woche, weil ich ein bisschen zu faul bin irgendwie. Ich werde besser nochmal auf die Fahne schreiben, da ein bisschen mal reinzugehen. Und das ist noch so ein Tipp für, von mir zum Schluss, dass ihr eine Regelmäßigkeit reinbringt. Ja? Einfach und wenn ihr Vollzeit arbeitet oder nicht so viel Zeit habt, ist auch egal, macht es regelmäßig, von mir aus einmal die Woche oder zweimal die Woche, aber übernehmt euch nicht, wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dass ihr sagen könnt, hey, ich mache fünf Videos oder fünf Blogartikel pro Woche, ähm, und ihr sagt, ich mache das einmal, und dann kommt ihr da, ich sag mal so, in, in Zeitschwierigkeiten, dann ist das auch frustrierend. Also fangt lieber äh, kleine, in kleineren Abständen an, von mir aus wöchentlich und so weiter und so fort, und arbeitet euch dann hoch. Ja? Überfordert euch da nicht. Beginnt einfach so, mit der Zeit, die ihr habt, mit den Mitteln, die ihr habt, jeder hat ein Smartphone, einen YouTube-Kanal eröffnen ist kein Problem, einen Blog starten ist mittlerweile auch kein Problem mehr, Infos gibt es dann bei uns einfach oder unterhalb hier von diesem Video in der Beschreibung und ähm, damit würde ich sagen, ja, ich bin raus schon mal, ne, macht das huge, Hut und vielleicht noch ein Schlusswort von Thomas und Olli. <lacht> ja, von meiner Seite gibt es da auch nicht mehr viel zu sagen, ganz kurz vielleicht nochmal zu diesem Thema. Ähm, ich glaube einfach, also meine Priorität liegt wirklich aufs Bloggen und Video machen, ja. Und das hat sich einfach entwickelt, weil ich gesehen habe, dass das gut funktioniert. Ja, ich, ich gewinne die Mehrheit meiner Kunden und meiner Teampartner über diese beiden Sachen. Und deshalb äh, nehme ich mir die Zeit, ja. Ich nehme mir die, die, mir die Zeit und pack da meine Energie rein. Ähm, ja, und ich denke, dass wenn man damit anfängt, dass man das auch einfach selber erlebt und einfach sich auch ein bisschen mehr darum kümmert, ja, und dann halt auch diese Regelmäßigkeit von alleine kommt, dass man einfach sieht, dass das Sinn macht, ja, das war nochmal da meine Da fällt mir eine lustige Geschichte, ein, halt, Thomas, ich muss noch ja. kurz sprechen. Ähm, du, du gewinnst die Mehrheit deiner Kunden durch Blogging und Videomarketing. Ich habe jetzt einen Hangout gesehen, da sagte jemand genau das Gleiche, weil äh, der, der verdient Geld durch, durch, durch Network Marketing, und da kam halt jemand auf ihn zu, und der sagt dann, hey, sag mal, wie verdienst du denn eigentlich dein Geld? Ja, ich, ich blogge, ich mache Videos und poste auf Facebook. Der ja, Typ, wie? Ja, aber wie verdienst du so dein Geld? Ja, ich blogge, mache Videos und poste auf Facebook. Ja, hä? Ich verstehe das nicht. Was machst du denn? Ja, ich blogge, ich mache Videos und poste auf Facebook. Und so könnt ihr wirklich Geld verdienen, Leute. Ja, klar. So, so läuft das. Ja. Man muss da ein bisschen umdenken, aber es, es funktioniert wirklich. Ja. Sonst würde ich das nicht schon zwei Jahre machen. Sonst hätte ich mir schon was anderes gesucht. Ähm, ja, und äh, ich kann das halt, wie gesagt, nur jedem empfehlen. ja Olli, hast du noch einen Gedanken? Nein, ihr habt eigentlich alles schon schon gesagt, soweit das passt. Ähm, wichtig ist, anfangen und äh, gerade vielleicht nochmal zu dem Thema Zeit. Also eigentlich ist es nicht die Zeit, ja weil eigentlich bringt uns Zeit, wenn wir Videos machen. Weil wie vorhin schon gesagt, ähm, 50 Präsentationen am Tag könnte ich aus Zeitgründen gar nicht machen. Mit einem Video ist das Thema erledigt. Ja. Genau. Aber es fällt mir noch mal ein, wo ich, wo ich seine grauen Schläfen sehe, Olli, ja. also Ich kann die 80% stehen. Stehen. Ich spreche die, die Frauen und die Leute an, die einfach sagen, hey, ich möchte eine coole Glatze haben, ja. Und der Thomas ist so ein <lacht> brasilianischer Surferboy, ja. Ist für alle was dabei. Aber, <lacht> aber da, Dennis, Dennis, ich glaube, in drei, Jahren werde ich aussehen wie du. Er ja, bringt hier Runde schon an, von hinten ja. nach vorne, von vorne nach hinten, also. Dauert nicht mehr lange. Hauptsache ist Frauen gebrannt, kein Problem. Ja, cooles Hangout, Leute. Ich bedanke mich bei euch und verabschiede mich dann. Jetzt aber wirklich, ja? Also, macht das youtube Ciao, ciao.